Willkommen zurück zu Pokémon Kame Wir sind hier in diesem kleinen Viertel stehen geblieben und wollen heute noch da ganz oben zur Akademie. Aber ich möchte mir erstmal noch hier ein bisschen mehr umgucken. Meine Tochter ist ein kleines Mother genie Meine Kleinen interessieren sich eher für den Kampfkurs, okay. Interesting. Das habe ich vorhin schon gesehen, hier vorne sind ein paar Geweiher. Und oh, ist ein... Uh, ui. Ein glitzerndes Item. Wahrscheinlich eine... TM. Ja. Erholung. Okay. Erholung. Oh. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Aha. Ich darf also nicht ins Wasser. Schade. Dürfen nur meine Pokémon ins Wasser? Also, er kann ins Wasser. <lacht> Wie das aussah. Ja, ich glaube, an die Geweiher komme ich jetzt nicht mehr wirklich dran. Wie tue ich denn hier wieder raus? Also, wieder zurück mein Pokeball. Das weiß ich nicht. Aber okay, dann lassen wir die Geweiher erstmal Geweiher sein. Das ist auch noch nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier ist ein großer, großer langer Weg. Warum wir jetzt lang gehen? Ich mir keine Häuser rein, kein einziges. Hm. Puh, so viel laufen. <lacht> Mal sehen, was ich heute mache. Das rast für sich so gut an. Ist halt, ist halt Grasbruder, ne? Okay. Hallöchen. Unterwegs der Akademie bist du unterwegs? Vergiss nicht, im Unterricht immer schon Notizen zu machen. Und pass auf, wohin du trittst. Okay. Pratolido. Diesen Ort verlassen wir jetzt. Und wollen nun zur Akademie. Mesalona City voraus. Genau, Mesalona City heißt der Ort mit der Akademie. Und hier ist auch immer wieder still. Keine Musik. Na jetzt kommt wieder ein bisschen Musik. Was bist du denn für einer? Ach, Hallöchen. Ach, den kennen wir Aber du bist größer als ich dachte. Das Ding ist aus Gen 7, glaube ich. Der Koriokul. Ähm, da gibt es auch verschiedene Farben. Aber ich meine, der wäre kleiner. Das ist größer als erwartet. Ich dachte, das ist ein neues Pokémon, aber... Nicht so ganz. Ah, äh, kann Kanon hier vielleicht die bessere Wahl? Und damit mein Takokro nicht zu OP wird, wechsle ich vielleicht den ersten Slot aus, weil ich möchte nicht zu overleveln. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen die Challenge geben, weil ich glaube, ich habe wirklich die Befürchtung, dass das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher wird. I don't know, wir werden es gleich. Oder was heißt gleich, wir werden es generell im Laufe der Zeit herausfinden. So, aber jetzt packe ich erstmal... Die Reihenfolge anders rein und... Hey, jeder kriegt ein Level Up! Biswitz zu erlernen, Kleiner? Auf jeden Fall. Da kann Tackle sowas von weg. Oh, überlassen. Ach. Ja, mach du mal. <lacht> Tagakoko will Silberblick vergessen. Okay, noch Ordnung. Ja, das ist ja richtig cool, dass es eine Recommendation gibt. Cool, gefällt mir. Oder was, der Chunk will was erlernen? Ah, nee, nee nicht der Chunk. Ähm, Pamo das ist ein Verlernen. Nein, wir brauchen die Attacke. Die ist definitiv ganz gut. Mach doch Heuler weg. <lacht> so würde Attacken müssen ist sowieso so nicht häufig. Nicht so wirklich. Bezirksam, was sagst du einfach? Will Tackle vergessen. Okay. Ganz viele Attacken für Pokémon, die ich vielleicht gar nicht behalte. Krass. Ähm. Oh, super, will ich auf jeden Fall ein bisschen leveln. Guckt ihn euch an. Ich meine, guckt ihn euch an. Nee, Ist das nicht ein tolles Viech? Perfekt, ich habe alles gekauft, was ich brauche. du. es genau richtig? Okay, dann let's fight. Ich hoffe, die Musik passt. Ich weiß, dass die Musik ein bisschen leise ist, aber das Game ist einfach ein bisschen leise. Soll ich das Game vielleicht ein bisschen lauter stellen? Was meint ihr? Und ja... Ähm, um, Tackle, I guess. Das Ding ist Pflanze, glaube ich. Ähm, um, sollte also normal effektiv sein gegeneinander. Aber, weil es mit Takoko schneller geht, packe ich ihn lieber rein. Das dauert so lange alles. Hinter mir sind so ganz viele Hauptsprachs, mein Publikum. <lacht> Sie schauen mir zu. Yeah, du schaffst das! <lacht> Die schauen mir halt wirklich zu. Das ist cool. Bam! Dead. Hä? <lacht> Was ist passiert? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Yeah! We did it! Ach nee, man sollte wohl nicht feilschen, wenn man gar nicht kaufen will. Hm. Na? Oh, kann ich ein Foto machen? Äh. Hier. Nein? Fotomodus. Wo ist der Fotomodus? Hier. <lacht> Die ganzen Hauptspross hinter mir. Äh, Emotion natürlich noch ändern. <lacht> Schaut euch diese ganzen Hauptspross an. Und dann Screenshot-Knopf. Nee. Info ausblenden. Ach so. Kamera ist wirklich einfach. Screenshot-Knopf drücken. <lacht> Süß. Ja, danke, mein kleiner Hobspaß. Ich gehe jetzt wieder. Ciao. Süß. Das ist eine echt spannende Musik, ne? Echt entspannend. Das sind sehr viele, neue Chonks. Einige. Hier ist noch ein Item. Einen Trank. Den lasse ich nicht liegen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein kleinen und geheimen Bereich. Mit drei Items. Diese Items sind Hyperheiler. Oh. Metallklaue. Oh, nice Attacke, nice Attacke. Ja, und ein Beleber. Alright. Oh ja, ein bisschen lags leider. Vielleicht wird das noch gepatcht, ich weiß es nicht. Ähm, ich nehme alles in einem auf. Ich kann einfach nicht anders. Ja, ähm. Aber noch finde ich es in Ordnung. Noch finde ich es nicht so schlimm. Also es ist es spielbar. Aber man merkt definitiv die Lags hin und wieder. Man merkt das. Ach du bist neu. Schau mal, wie wir die haben. Ein kleiner... Heißt denn du? Spoxy. Ich weiß nicht mehr, wie er auf Englisch heißt, aber... Ja, die Weiterentwicklung kennt man schon, aber die Vorentwicklung, die man hier sieht, die kann man noch nicht. Ich würde ihn gerne fangen. Sieht komisch aus, das Ding, oder? Mit so einem großen Schnauzer und so. I don't know, was ich davon dem halten soll. Ich hoffe, es ist kein Fehler, aber ich werfe jetzt mal mein rein ich hoffe dass tackle funktioniert und nicht zu stark ist obwohl moment wir können es auch einfach so versuchen zu fangen vielleicht klappt das ja auch pokémon da gucken. Mhm. Mhm. Mhm. yeah ich sag ja in den ersten paar roten pokémon spielen kann man eigentlich auch einfach so fangen das geht okay Sproxy, dieses friedfertige Pokémon verärgert, wird durch einen Biss mit seinen scharfen, giftgetränkten Schneidezähnen gelähmt. Wohin soll es geschickt werden? Äh, pack mal... Teambericht? What? Ach, schau mal einer an! Habe ich gleich gezeigt, ne? Kann man sich den Bericht anschauen? Hier zum Beispiel auch von meinem Starter. Hat die Fähigkeit Großprallen, wenn die Kapitel des Pokémon auf einem gewissen Wert fallen, steigt die Stärke deiner Feuerattacken. Echt cool, wie ich finde. Leider eine Box. Pokémon-Boxen. Du kannst bis zu sechs Pokémon in deinem Team mitführen. Außer halt jetzt... Äh, Alle übrigen Pokémon werden in Boxen geschickt und dort gelagert. Wenn du die Pokémon deinem Team mit, äh, Pokémon aus einer Box austauschen möchtest, wähle einfach im Hauptmenü die Option Pokémon-Boxen aus. Okay. Ding. Das ist immer so schlick da. Aber ich konnte wie gesagt, noch nicht Fangen. Es ging nicht. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich hoffe, wir finden es noch früh genug raus. Und ja yeah. der Vogel. Süß. Du, du, du, du, du. Lebschuss. Hat nicht bis. Aua. Lebschuss. Okay, wir machen gar kein Damage. Wir, wir, wir fliehen einfach. Komm. Einfach fliehen. Flucht gescheitert. Nein. <lacht> du, du, du, du, du. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, viel fliehen, viel, fliehen, fliehen, fliehen. Nein, fliehen. Ja, hat geklappt. Geh weg her! Ja, wenn die Pokémon, wenn man von Pokémon flieht, dann bleiben sie. Das wäre dann das gleiche auch bei Shiny-Pokémon. Wenn du vor denen fließt, dann sind die immer noch da. Ich weiß nicht wie wieso, aber Tarantil, dieses Tarantle. Es sieht wirklich aus wie ein Shiny Pokémon, weil diese, diese, diese gelbe Farbe sieht irgendwie aus wie ein Shiny, aber ist es halt nicht. Aha. Hier ist wieder eine TM. Und zwar... Ster Achso, noch mal Stern... Achso, nochmal Sternschauer. Okay, das hatten wir schon. Hm. Nichts Neues. Willst du kämpfen? Was für ein cooles Pokémon. Wir sind schon fast da, weil das ist schon von dir. Du, du, du... Ja, ich das coole Pokémon, das ich mit dem gefangen habe. Okay, das ist ein paar Chiriso, was den Baum hochklettert. Ich meine, das ist ein Eichhörnchen macht Sinn. Ein Kamehaps aus der letzten Generation. Nee. Also nichts neues, aber interesting nonetheless. Typ Wasser und sonst nichts, I think. Ähm, bin mir gerade nicht sicher. Wo können wir mal Pormo, Pormi, <lacht> Pormi, reintun? Ja, eigentlich schon mit Du, du, du, du, du, du. Weil Paube ist natürlich Typ Elektro und Elektro ist aktiv gegen Water. Was wir jetzt auch sehen werden. Donnerschlag. Instant dead. You are dead. And that's it. Nach Anfang sind die Kämpfe noch super easy. Giftschweif, Oh, nice Attacke. Eine Giftattacke. <lacht> oh, meine Augen. Oh, oh, oh. was war gerade? Warte. Cool, das ist alles, alleine reicht man nicht, was? meine Augen sind so pink. Oh Gott. Oh Gott. Egal. <lacht> Die mich anguckt. Ich habe dieses Kameraps in der Nähe des Teils gefangen. Puppe für Wasser heißt sich wohl gerne an Gewässern auf. Nein. Ehrlich. Boah, das ist aber krass. Hätte ich aber nicht gedacht. Na gut. Ist noch irgendwas? Irgendwelche Items? Das sind ein paar Pokémon. Lass jetzt mal Pokémon sein. Sind hier noch welche Items in der Nähe? Nee, scheint nicht so, also zumindest sehe ich gerade nicht, vielleicht bin ich auch blind. Hier ist ein Item. Eine kleine Beere. Na gut. Wir sind schon fast da. interessant interessant. Da ist noch ein Trainer. Aber ich glaube, den ignorieren wir erstmal, weil der führt wieder zurück. Und das muss jetzt nicht sein. Na, ist Spaß beim Kämpfen. Hallo, ich bin von der poma Liga. Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen vier Trainer be be gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Das ist in der südlichen Zone 1 gegen äh, eins gegen vier Trainer gewonnen. Dafür bekommst du diesen fantastischen Preis. Donnerwelle! Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten. Also schau gerne doch mal vor vorbei. Okay. Ein Trainer sollte stets vorbereitet sein. Daher ist ein Einkauf von Pokémon-Supermarkt im Pokémon -Supermarkt immer eine gute Idee. Schließlich weiß man nie, was einen erwartet. Der Attacke war gerade voll cool. Die habe ich aus einer Term. <lacht> okay. Ich mache diesen hier. Was haben wir denn hier ja, eigentlich? Pokeportal. Ach. Aha. Das ist der Online-Modus, ne? Ja, den zeige ich euch noch mal ein bisschen genauer. Jetzt noch nicht. Wir halten unsere Pokémon und gehen rein in die Stadt. Denn die Stadt interessiert mich gerade. Ja, am meisten könnte man sagen. Das, was ich wusste, ist, nutze ich Funktionen. Mit den Richtungsknöpfen kannst du verschiedene Funktionen nutzen. Ja, wann werden die mir mal angesagt auf dem Bildschirm? Das wäre sehr hilfreich. Ich würde das gar nicht, mich würde das gar nicht stören wenn mir das angezeigt werden würde. Was ist denn hier? Ah, Gruppe bilden mit Freunden und Spaß haben. Juhu, wie gesagt, das zeige ich euch dann ein andermal. Mesalona City, wir sind da. Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass mich gleich mal überprüfen. Mit einem Kampf natürlich. Okay. Jippie. Freunde wie dich braucht jeder im Leben. Also dann mal der Kampf ist das Ziel. Das war aber nett. Okay, wir kämpfen direkt hier vor dem Tor. Um uns zu beweisen, dass wir überhaupt rein dürfen. I don't know. Aber ich mag den Milan. Ich finde sie nett. Und genau diesen Kampf kennt man, glaube ich, auch schon aus einem Trailer. Da du schon ziemlich stark was. schicke ich diesmal gleich zwei Pokémon ins Rennen. Oh, no! Na gut. Gift schweif, super! Oh nein, Blattwerk. Ah, Volltreffer, sehr effektiv. Nee, nur Volltreffer, okay. Bam! <lacht> das aus wie eine Zunge, I don't know. Da ist die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon voll drauf. Was für ein Siegeswille. Ah, oh, überlebe ich noch einen Angriff. YOLO! Wir versuchen's. Ah, oh, okay. Greift nicht an. Routenschlag. Verteidigung sinkt. Aber ich greife an und du bist down. Yay! Yeah. Pamo! Das kann Takoko machen. Musik ist sonst Du machst diesen Kampf härter, ich dachte. Nicht übel, Maike. Ja, bisher finde ich die ganze Musik in Ordnung, aber es gibt was anderes. <lacht> Hi. So, bis das natürlich stärker als Glut ist, hat das ein Hehe, wir gegen dich machen richtig Spaß. Zeig mal, Ach, das liebe Ärmel zu ziehen. What? Was geht denn jetzt ab? Auf einmal ist es so kristallisch und es trägt eine Krone. Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Typs noch weiter steigern. Oh nein! Ah! Boah, 10 Damage! Oh uh oh. Müssen aufpassen. Können wir das auch tun? Also im Moment nicht. Aber ja, in manchen Spielen gibt es ja mega entwicklung. Giga Dynamaxing, Sets, Moves, was auch immer gibt's alles. Und hier gibt es diese Kristallisierung. Terrorizing heißt es glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber ja, das verstärkt den Typen, wie wir gesehen haben. Aber es kann noch mehr. Aber ich will nicht spoilern. Wir werden es schon sehen. Dun, dun, dun, dun. Unglaublich, wie schnell du besser wirst. Wahnsinn, das ist einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die terra eingesetzt habe und du nicht. Oh, warte... Du kannst sie ja noch gar nicht ersetzen, oder? Da lässt sich doch bestimmt noch was machen. Überlass das nur mir. Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Hier, diese Beleber gibts als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. Danke. Können wir so früh im Spiel? Normalerweise kriegt man Beleber eigentlich eher später. Aber hier kriegt man direkt am Anfang. Na gut, das liegt man auch direkt am Anfang, aber kann man nicht benutzen. Hinter diesem Tor liegt Mesa University, wo sich auch unsere Akademie befindet. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich, äh, ich mache nur kurz eine Pause und komme dann nach, ja? Na gut. Dann schreiten wir rein. Dumm, dumm, dumm. Die Spannung steigt. Und damit meine ich nicht die Spannung von Porn. Man sieht immer links an dem Bildschirm so ein Balken, wenn es lädt. Seht ihr das? <lacht> Müssen wir immer darauf achten, wenn sie so die Zähne wechselt. Eine sehr große Stadt. Die wurde am meisten in Trailern gezeigt, also die kennt man am besten. Geschafft, da werden wir endlich. Das ist Mesalonic City, die größte Stadt der Paldea-Region. Aha, Hauptzentrum hier, also. Da war einiges zu erkunden in den nächsten Folgen. Sehe ich schon seit geraumer Zeit ein wichtiges. Äh, Treffpunkt, warum immer. Äh, viele Menschen kommen her, um mehr über die neuesten Technologien und wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Aha, ui. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Und dann wäre da noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du dir zuerst ansehen möchtest, Michael? Den Friseursalon. Aha, du legst also großen Wert aufs Äußere, hm? Oder willst du dir vielleicht eine Frisur zu legen, die dich bei Pokémon-Kämpfen nicht stört? <lacht> oh, wollen wir gerade von Kämpfen sprechen? Ich will unbedingt sehen, wie du die Terra-Kristallisierung einsetzt. Es gibt eigentlich ein gewisses Prozedere, bevor man das darf. Aber ich mach das schon für dich. Da kannst du dich in der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Oh, danke. Hier gibt's auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpeppen willst. Ui. Oh, und tolle Restaurants. Ich persönlich würde dir das Geschäft Boto-Beutel wärmstens empfehlen. Dort werden praktische Items zu kaufen, die du bei deinen Pokémon zum Tragen geben kannst. Mhm. Boah. Wenn du genug gesehen hast, treffen wir uns am besten vor der Akademie. Aber mach dich auf eine ganz schön lange Treppe gefasst. Eieiei. Ei, ei. Also bis dann, du darfst gespannt sein. Ja, aber so schön wirkt die Treppe jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ja, viele Treppen und alles, aber... Ich würde mal behaupten, es gibt Schlimmeres. Und ja, wir können uns hier jetzt ein bisschen umschauen, wie ihr auf der Karte sehen könnt. Äh, Karte? Hier. <lacht> wie ihr auf der Karte sehen könnt, das hier ist das ganze Ding. Und äh, ja, wir sind langsam und das ist ein riesiges Gebiet. Also es wäre vorteilhaft, wenn es irgendein, ich weiß nicht, eine Art und Weise gibt, wie man schneller sich bewegen könnte wie zum Beispiel ein Fahrrad oder so. will hey. willst nicht reden? Okay, ist Spoink. Äh. Kind kann ich reden. Okay. Vielleicht da drüben. Die Zeit ist so unbeständig wie das Wetter und je nach Tageszeit und Wetter und Beginn hast du auch unterschiedlichen Pokémon. Das stimmt. Tags und nachts sind andere Pokémon erhältlich. Ich werde aber größtenteils tags spielen, damit das Spiel ein bisschen schöner aussieht, denke ich. Aber ich werde ab und zu vielleicht auch nachts spielen, je nachdem. Mal schauen, okay, manche reden einfach nicht. Die sind einfach nur da, um da zu sein, wie es scheint. Der Teil ist ja riesig. Ich würde gerne einen Kabel am Wasser treiben. <lacht> Wir haben Kabel am Wasser treiben. Korb, Korb, Korb, okay. Nee, nee, nee, nee. Muss noch neue Schulsachen kaufen, okay. Hi, schönes bad was du da hast. Aber die sind sehr, ähm, low äh, FPS, was, wie, wer immer. also die sind hier, die ganzen NPCs haben echt wenig Frames in der Animation. Nur wenn man nah rankommt, ist es ein bisschen besser. muss immer schon brav schlafen gehen und schwupps, du oh, das doch eingeschult. Hä? Ich wollte doch mit dem Kind reden. Ja, dann halt nicht. <lacht> Jetzt wird's gelernt. Schon langsam. Totonair! Chuchuchuro, lass deine Gaumen tanzen. Na, wie wär's? Chuchuchuchu. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh ja, oh ja. Oh, jetzt krieg ich aber Hunger. Oh nein, ich krieg Hunger. Ah, oh, das würde ich sehr gerne in Real Life jetzt essen. Sieht sehr appetitlich aus, im Vergleich zu anderen Pummon-Spielen, wo es Essen gibt. <lacht> Nun. Wow, lecker. Okay, ich weiß nicht, was die Sachen bedeuten, aber. Ist bestimmt nützlich. Wir werden es noch rausfinden irgendwann. Entlang liegt ein verschlungener Bergweg. Passt gut auf, da verläuft man sich schnell. Aber sobald man die Berge hinter sich lässt, erreicht man Boladen. Boladen, die Stadt der Kunst. Ja, da dürfen wir noch nicht lang. Das ist, wie ich mir schon dachte, für später. Hier gibt es mal einen Pokémon-Stop. Man kann auch von hier mit den Reden, schätze ich. Ja, die dreht sich rum. Wie man will. Die gleiche Professorin soll auch im Schlund von Paldea ganz brillante Forschung betreiben. Okay. Eine berühmte Professorin hat das Phänomen der terrakristallisierung entschlüsselt. Aha. Ich kriege langsam Hunger. Ja, same. <lacht> oh, Mann. Okay. Oh Gott, da unten sind auch noch mal welche. Ah, ich kann mich alles anschauen. Oh Mann. Hier rein? Nee. Ja, eigentlich wollte ich mir die besonderen Sachen anschauen. Wie saß sie zum Beispiel? Hier kann man rein. Wir kommen in der Schanera- äh, Chaneira apotheke Okay, aber man sieht das Innere nicht? Einfach nur so ein Menü? Okay, weird. Ja, die Sachen interessieren mich nicht. Dann gibt noch ein bisschen Tone. Das so riesige Nebenwirkungen Fragen Sie die oh, Okay, wo ich draußen? Okay, ich frag mal Chanera das nächste Mal. Kann ich nicht rein? Kann ich nicht rein? Ihr habt Spaß? Das ist schön. Was spielst du da auf der Switch? Ah, gar nichts. Boah, cool. Spiele ich auch gerne. Wo denn nur? Ich habe gehört, dass hier irgendwelche Sandwiches verkauft werden sollen. Aber wo denn nur? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, wo die Sandwiches verkauft werden. Ich kann es dir ja nicht sagen. In dir gibt es drei Städte, die als City beschätzt werden. Misanuna City ist eine davon. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Städten, die einen City im Namen haben und denen, die keines haben? Etwa die Größe? Wahrscheinlich. Smartro Tom ist schon nice. Okay. Okay. Oh. Ja gut. Hier wären wir schon da, ne? Oh, hier sind sehr viele Läden. Sorry, dass ich mir nicht alles anschaue. Ich werde früher oder später zu allem kommen, aber es ist so groß, so viel. Allem Anschein nach ist mein Sohn, der Mann, einem sogenannten Team Star beigetreten. Ich habe ganz vergessen, ihn zu fragen, um was für eine Art Sport es da geht. What? Wie kann man Schuhe kaufen? Wir kommen im Schuhzentrum, Paldea. Ja? Äh, kann ich mir die Sachen noch anschauen? Ah, musst muss nur sehr lange laden. Okay. Ja, es muss wirklich lang laden. Oh. Die roten Sneaker waren schon cool. Ja, okay, das sind einfach alles das gleiche. Tief geschnittene Sneaker, die sind anders. Ich möchte mir mal da ganz oben... <lacht> ...die hier holen. Die hier. Ja. Mit Geld bezahlen. Und direkt reinschlüpfen. Ich ja, habe alles, was ich brauche. Im schuladen Toll. Man wird immer so rausgeschmissen aus den Läden. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier kriegt man Socken. Edle Socken im Sortiment. Eieieiei. Okay, was gibt's denn hier alles so? Marineblau. Uh, Marineblau. Pink. Hat schon was. Was gibt's noch? Oh, lange Sportsocken. Okay, sind halt so ziemlich das gleiche, würde ich sagen. Karo Socken. Blumenmuster Socken. Gibt's auch in Pink? Hm. Sportsocken. Ja gut. Also ich glaube, die ersten fand ich da noch am ansprechendsten. Ja, ein Pink, warum nicht? Lü -lü -lü -lü -lü. Ja, so gut ist die Customization, glaube ich, nicht in diesem Game, soweit ich gehört habe. Aber immerhin. Das sah komisch aus. Wer wie ich ständig kalte Füße hat, braucht einfach dicke Socken, um die aus in diesem Geschäft. Das ist wirklich kaum zu toppen. Hier gibt es Brillen. Beim Optiker. Durchblick. <lacht> ja, aber äh, ich trage hier keine Brillen mit meinem Charakter. Aber interessant. Das hätte ich mir beim Optiker-Durchblick endlich mal eine allererste Brille kaufen. Ja, wenn du meinst, wenn du die brauchst. Ich will mir einen hübschen Hut aussetzen, aber meine Frisur möchte ich auch nicht gerade verstecken. Naja, erstmal rein in den Laden, der Rest wird sich schon von alleine geben. Ja, machen wir auch mal. Machen wir das auch mal. Ich dachte eigentlich, dass wir heute die Akademie sehen, aber es ist... Ah, eine halbe Stunde geht so schnell vorbei einfach. Das ist krass. Nur Sportkappen? Boah, da gibt es aber einige Sportkappen. Ah ne noch Ballonmütze <lacht> sowas, okay. Und ein Beanie. <lacht> so, so ein Link-Biene. Ja, finde ich jetzt alle nicht so wirklich interessant für mich persönlich. Boah, das sieht immer wie komisch aus, wenn man hier rausgeworfen wird. Leid ihr vielleicht für die Prüfung? Nein, ich nicht. Hä, hey, ich auch nicht. Oh. Na, was denkst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Hm. Naja. Und du? Heute ist mir nach. Nach was ist der mein Kumpel? Ist ja ist heute nach Like da lassen, Sub da lassen, all das. Okay. Hier haben wir noch einen Kaffee. Kaffee Meeresbrise. Uh, ich nehme mal die Limonade. Glück, Glück. Schön kalt bitte. Ganz viel Eiswürfeln. Oh yeah. Dum, dum. Bum, dum, dum. Dum, dum, dum. Warum ist wie du so riesig? Yay. Lemonade. Boah, ich glaube, mal. Ey! Wer war rausgeworfen? Kommen Sie bald wieder? Ist das der Klamottenladen? T und A. Theodor, <lacht> ja, ich glaube, das ist die Klamottenladen. Ah, nur Handschuhe. Nur für Handschuhe. Wir sehen die einfachen Handschuhe aus? Ja, es sind halt einfach Handschuhe. Ja, gut. halbhandschuh Ja, genau das, was man erwarten würde. Okay. Ich will mein jetzt nicht alles überall kaufen. Ich brauche jetzt nicht alles für meinen Trainer. Soll also man leicht Klamotten kaufen? Hier Klamotten? Oh, muss ich erstmal drücken? Nee, es ist wieder eine Apotheke. Ah, wieder das Gleiche. Okay, dann gibt es manche, denen mehrmals. Entschuldigung. Na gut, wir werden uns ja auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal genauer umschauen. Vielleicht auch in die Akademie gehen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, das Ganze überrumpelt mich gerade ein bisschen. Ja. Ab in die Pose. Oh, cute.